Meine Vision ist es, die besten Lebensmittel zu produzieren von den besten Rohstoffen für den Mensch und für die Natur. Ohne Natur gibt es kein Leben und ich glaube, es geht jetzt darum, in den nächsten Jahren vieles wieder zu regenerieren.